Hallo, liebe Grüße aus Paraguay, genau, you know. Paraguay Live. Ich bin der Pit und lasse euch ganz, ganz herzlich grüßen aus Paraguay. Heute neue Themen, also bleibt dran. Ganz kurzes Video heute, ich bin wirklich noch bisschen müde. Von der Reise aber gut angekommen. Wie gesagt, also bei dem schönen Wetter kann, wie gesagt, nicht anders sein als Paraguay. Nicht Polen, nicht Deutschland. In Spanien gab es zwar wirklich ein tolles Wetter, aber nicht so schön und vor allem nicht so warm wie hier in Paraguay. Vielen, vielen Dank an euch alle für die Anfragen. Also, in den Wochen oder Monaten, wo ich nicht live war, habe, habe wirklich jede Menge Fragen gestellt. Ich freue mich, weil, warum? Ja, man wird wiederum Themen haben für neue Videos. Also. also, heute beantworte ich ganz kurze Frage. Viele von euch haben auch Fragen gestellt bezüglich der Einwanderung. Klar, das ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst seid ihr natürlich nicht in Frage. Also Das ist schon mal wichtig, dass man sich erkundigen muss und sollte, wie man einwandert. Und dazu gebe ich euch na, zwei Tipps zumindest, beziehungsweise beantworte eure Fragen. Also bleibt dran. Also bezüglich der Einwahlung, ich habe schon Videos darüber gedreht, gemacht. Ähm, ihr fragt aber immer wieder als Neue, wie ist es eigentlich, wie sind die Vorschriften, wer muss überhaupt dabei sein? Und das ist also wirklich eine sehr gute Frage. Äh, die Vorschriften haben sich insofern verändert. Früher konnte man auch also auf jeden Fall eine Vollmacht hinterlassen und derjenige, beispielsweise Ehepartner, Sohn, Mutter, Vater, wie auch immer, konnten unter gewissen Umständen die Einwanderungsvorschriften äh, erfüllen beziehungsweise auch die permanente, also die Aufenthaltsgenehmigung für euch beantragen. Dieses Jahr, beziehungsweise schon im letzten Jahr, hat sich da einiges geändert. Um konkret jetzt die Frage zu beantworten, wer muss dabei sein, um die Aufenthaltsgenehmigung, also die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu beantworten? Und die Antwort ist, alle. Ja, alle. Also um es auf legale Art und Weise zu machen, brauchen wir euch alle in Imbagua. Ja, das heißt also Mann, und Frau, Kinder, auch Babys, kein Problem, Brüder, Schwester, Omas, Opas, also alle, die einen Aufenthaltsgenehmigung beantragen möchten, hier in Paraguay, müssen vor Ort sein. Ja, es geht unter anderem um Fingerabdrücke und andere Sachen, die man halt persönlich erledigen muss. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte die Frage schon mal beantworten. Und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video, oder bin ich ein bisschen ausgeruht und mich aus dem Pool. Story, Ah, aber bei dem schönen Wetter konnte ich mir das einfach nicht entgehen lassen. Okay, also nochmal vielen Dank. Die Links wie immer verlinke ich die neuen Videos. Und bitte vergiss nicht, Like nach oben. Und diejenigen, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, auf jeden Fall abonnieren und damit ihr die nächsten neuen und interessanten Videos nicht vergisst und nicht verpasst. Okay? Also in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video und vielleicht sehen wir uns in Paris.